So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute tatsächlich mal eine Kleinigkeit ähm, in OBS vorstellen, die ähm, im Zusammenspiel mit Big Blue Button, die ich jetzt noch nicht so häufig gesehen habe, wo ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen ähm, hilft. Ähm, ich bin also jetzt hier an meinem normalen Produktionsrechner auf dem Uh, OBS installiert ist uh, und ich ganz normal eben meine ähm, Sachen ähm, steuere und ähm, gleichzeitig, das sehen Sie ja in der Aufnahme, bin ich in Big Blue BigBlueButton ähm, eingeloggt und habe jetzt meine äh, OBS-Session übertrage, die mit der virtuellen Kamera, das ist alles ähm, wohl bekannt, das kennt, ähm, kennt wahrscheinlich ganz, ganz viele und ähm, ja, man sieht auch schon, äh, ich habe hier offensichtlich einen ähm, äh, Green Screen, ähm, deshalb habe ich jetzt hier einen bestimmten Hintergrund und ich kann hier ganz normal natürlich auch die äh, Szenen ähm, ähm, wechseln, indem ich hier zum Beispiel in eine Szene gehe, wo gerade jetzt eben ein Video abgespielt wird ähm, und so weiter und so fort. Das ist alles nichts ähm, Großartiges. Was ich jetzt Ihnen mal zeigen wollte, ist dieses hier. Ähm, das sieht zunächst mal einfach so aus, als hätte ich den Hintergrund gewechselt. Das ist auch so. Ähm, nämlich hier ist es einfach ein schwarzer Hintergrund. Das Entscheidende ist, ich habe hier in meiner Hand noch ein iPad, ein ganz normales iPad und auf dem iPad, das jetzt hier über HDMI mit meinem Rechner verbunden ist, läuft eben eine Whiteboard-Software, in dem Fall ist das Concepts. In der äh, freien Variante von solchen Softwaresystemen systemen gibt es aber eine ganze Menge. Ähm, das ist also jetzt äh, alles, was ich zeige, nicht speziell für diese Software. Das Entscheidende ist, ich habe jetzt hier auch für das Whiteboard mal einen schwarzen Hintergrund gewählt. Und der Vorteil dieses schwarzen Hintergrundes ist, dass ich den in OBS äh, über Luma-Keying äh, äh, ganz problemlos eben auch wieder ausblenden kann. Luma-Keying funktioniert hier äh, in dem Fall besser als äh, Chroma-Keying, weil Chroma-Keying tatsächlich mit den Farben, die ich jetzt verwenden würde, etwas äh, interagiert und äh, das einfach nicht so gut ausgesehen hat. Im Test geht es jetzt auch darum, dass ich selber mal ausprobiere, wie kommt denn eigentlich das Bild dann tatsächlich in der Big Blue Button-Session auf der anderen Seite äh, noch an? Das ist ja, das hier auf dem eigenen Rechner entsprechend dargestellt zu haben, ist die eine Sache. Viel entscheidender ist ja, ob es dann beim Gegenüber auch so ankommt, sodass ich also auf dem anderen Rechner ähm, eben mich auch in diese ähm, ähm, Big Blue Button Session eingewählt habe. Das sehen Sie ja auch problemlos in der Teilnehmerliste, dass ich da zweimal drin bin. Und auf diesen zweiten Rechten läuft eben jetzt auch eine OBS, wo die Aufnahme ähm, dann eben jetzt ähm, gemacht wird. Gut, und das Schöne ist, ich kann jetzt hier auf diesem Tablet ähm, ganz problemlos, ganz normal schreiben... Und das natürlich auch in verschiedenen Farben ähm, machen, so wie man das eben von solchen ähm, ähm, Programmen kennt. Und ich kann hier natürlich auch irgendwelche ähm, Formen äh, verwenden, die das Ganze zur Verfügung äh, stellt. Es gibt noch so ein paar andere nette Spielereien. Also zum Beispiel kann der so Linien verformen. Ähm, vielleicht braucht man das ja auch mal. Für mich ist ähm, im Wesentlichen einfach die, Möglichkeit, etwas schreiben zu können, ähm, entscheiden. sodass man also jetzt hier zum Beispiel Laplace-Gleichung hinschreiben könnte, Laplace-Phi von R ist gleich 1 durch Y0 äh, hoch von R oder entscheidend oder entsprechende Sachen. Das ist, finde ich, für eine interaktive Session mit Studierenden ähm, vielleicht noch ein ganz gutes ähm, Format, zumal ich hier eben auch, ähm, das finde ich ganz praktisch, so eine unendliche Leinwand habe. Das heißt, ich kann hier beliebig weitergehen und das eben entsprechend vollschreiben. Gut, ja, und ansonsten ist das jetzt keine besondere Software, aber eine, die finde ich ganz gut funktioniert und sie kostet eben nicht, sodass man das relativ schnell realisieren kann. Ich denke, ein solches iPad haben viele. Das wird mit Sicherheit auch mit einem Android-Tablet ähm, gehen. Stifteingabe finde ich sehr praktisch. Schön ist, dass man hier dann auch einfach eben ganz normal mit der Hand auch mal auf eine Gleichung zeigen kann. Ich find das, ja, finde das für etwas Interaktives ähm, eine relativ gute Art und Weise äh, der Kommunikation. Gut. Das ist etwas, was ich Ihnen zeigen wollte. Lightboards äh, kennen, glaube ich, schon äh, viele. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Videos zu. Die sind sicherlich noch mal ein Tick besser. Aber das ist etwas, was man eben mit relativ geringem Aufwand dann auch äh, realisieren kann. Und was, finde ich, äh, so jetzt von der Möglichkeit der Ansprache äh, des Gegenübers äh, auf jeden Fall schon relativ gut ist. Ja, das Signal muss natürlich in den Rechner reinkommen, das heißt, das ist hier eine zusätzliche Videoquelle und man braucht dann eben außer dem iPad und dem HDMI-Kabel auch noch einen äh, HDMI zu äh, USB-Konverter, also ein Capture-Device. Äh, ähm, in dem Fall, was ich jetzt hier verwende, das ist wirklich ein sehr, sehr preiswertes. Ähm, ähm, was ich mir privat mal gekauft habe und was in der Größenordnung 10, 15 Euro gekostet hat. Es gibt natürlich auch die richtig teuren, die dann 4K und all sowas können. Für meine Zwecke, habe ich festgestellt, brauche ich das nicht. Gut, ja, das wäre eigentlich auch schon das, was ich Ihnen zeigen wollte. Und ja, dann gehe ich mal wieder ins andere Labor, um die Aufnahme wieder zu stoppen.